Also zuerst mal ganz herzlichen Dank, dass ich kurz etwas sagen kann. Und zwar geht es um KI und Ethik at all. Es geht darum, welche Kompetenzen relevant sind. Ganz kurz zwei, drei Sätze zu mir. Ich bin Professorin für Informatik an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. Ich bin aber gleichzeitig schon sehr viele Jahre aktiv im Bereich Informatik und Ethik. Ich bin Gründungsmitglied der Fachgruppe Informatik und Ethik der Gesellschaft für Informatik. Uns gibt es als Fachgruppe seit 2003. Ich bin Sprecherin des Fachbereichs Informatik und Gesellschaft der GI seit 2018 und auch regelmäßige Autorin der Gewissensbits, wo wir den Dialog versuchen, etwas anzureden. Und dadurch spreche ich natürlich jetzt nicht nur von Seiten der Informatik, sondern auch von jemandem, dem der Dialog und der Diskurs in Bezug auf Informatik und Ethik seit vielen Jahren ein Anliegen ist. Sie kennen vielleicht alle, diesen Call, diese und länder initiative zur Förderung von künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Da beginnen die ersten Projekte ja jetzt in diesem Dezember. Wir haben auch ein Projekt. Und in dieser äh, Förderinitiative wurde ja auch besonders betont, dass ethische Belange von KI behandelt werden sollen. Der Deutsche Bundestag hat eine Enquete-Kommission eingerichtet, die in ihren Empfehlungen auch ganz klar gesagt hat, dass die technische Entwicklung demokratische Gestaltung braucht und eben auch fordert, dass es einen gesellschaftlichen Diskurs über Chancen und Grenzen der KI gibt. Und das bedeutet natürlich, wenn wir demokratische Gestaltung haben, dass alle an diesem Kurs sich beteiligen können müssen. Und ich kann mich nur an einem Diskurs beteiligen, wenn ich effektiv das Wissen dazu habe. Es geht also auch um die Befähigung, der Bürger sich an diesem demokratischen Kurs zu beteiligen. Wir haben in diesem Call KI in der Hochschulbildung ein Projekt. Das heißt Move KI to ERH sind natürlich vier Jahresprojekte, die sind sehr komplex. Wir wollen einen modularen Lehrbaukasten. Zur Vermittlung von KI-Kompetenzen erstellen, natürlich noch neben anderen Dingen wie zum Beispiel didaktischen Konzepten und dergleichen. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, das heißt wir adressieren Studierende der angewandten Wissenschaften und wir adressieren alle Studierende, also Studierende der Medizintechnik, der Sozial-, des Sozialwesens, der BWL und nicht nur Informatiker. Wir wollen eben Lerneinheiten entwickeln, eine Kompetenzmatrix, und didaktisches Konzept in dem Projekt, haben aber auch ein eigenständiges Profil, was sich mit Themen der KI und Ethik beschäftigt. Hier geht es darum, dass auch spezifisch für Ethik und KI ein Kompetenzmodell erstellt werden soll und Lehrbausteine und didaktisches Konzept entwickelt werden soll. Was mir wichtig hier ist zu betonen, wir haben auf der einen Seite die Ethik als Lehrinhalt auf der anderen Seite die Grundlagen der KI, also wie die Methoden funktionieren. Und ich bin der Meinung, das muss immer wieder Bezug aufeinander nehmen. Ich sollte ethische Fragen nicht diskutieren, ohne überhaupt zu wissen, was macht kann KI, was sind die Grenzen, wie funktioniert Aber auch wenn ich Grundlagen der KI vermittelt, sollte ich immer wieder diese gesellschaftlichen Fragen auch ansprechen und Gelegenheit geben, darüber zu reflektieren. Also das ist für mich sehr eng vermischtes Thema. Das Projekt selber hat auf der einen Seite, wollen wir eine Kompetenzmatrix machen, das ist jetzt eine Abbildung, verkleinert aus der Kompetenzmatrix der Data Literacy. Also wir wollen uns wirklich ganz klar überlegen, welche Kompetenzen braucht es, um im Themenfeld KI und Ethik mitreden zu können. Das betrifft natürlich ethische Kompetenzen, es betrifft aber auch Wissen, Grundlagenwissen der KI. Deswegen geht das eben auch sehr eng zusammen mit der regulären Kompetenzmatrix, die es für ähm, KI braucht. Und das andere ist, dass es jetzt eine Abbildung einer Veröffentlichung, die jetzt im Stifterverband demnächst rauskommen wird, zu Data Literacy Education, aus unserem Kapitel von Andreas Hüttig und mir zu Data Ethics. Wir haben verschiedene Arten von Modulen hier definiert. In unserem Projekt werden es Lerneinheiten sein, wo wir ganz klar sagen, es gibt Lerneinheiten, die haben einen fast ausschließlichen ethischen Bezug, wo man ethische Theorien mal kurz ein. Führt. Es gibt natürlich Lerneinheiten, die haben keinen Bezug zur Ethik, aber es gibt sehr viele Lerneinheiten dazwischen, also Lerneinheiten, wo Fragen auftreten können, die man nicht ignorieren sollte, sondern zumindest kurz erwähnen sollte, darauf eingehen sollte. Und vor allen Dingen gibt es Lerneinheiten, wo das Ganze integrativ unterrichtet werden kann, wenn es zum Beispiel um Projekte geht, wo man dann ganz klar auch Auftrag den Auftrag geben kann, ethische Aspekte zu untersuchen und zu diskutieren. Und das ist das, was wir in unserem Projekt vorhaben in den nächsten vier Jahren, dass wir es auf der einen Seite anschauen, welche Kompetenzen brauche ich für dieses Themenfeld, technische Kompetenzen, Kompetenzen im Bereich Ethik und dann auch, wie ich einen integrativen Ansatz haben kann, um eben Ethik und KI gemeinsam zu unterrichten und nicht in einzelne Schubladen zu stecken. Das wollte ich ganz kurz in meinem Lightning Talk ansprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klaas. Das haben Sie wunderbar die Zeit eingehalten. Wir haben auch schon die erste Frage für Sie. Die, die Klatscher fliegen hier durch den Raum, also das ist gut angekommen. Jetzt gebe ich dann direkt weiter an den Herr Klemp. Ja, vielen Dank. Ich würde auch mal fragen, ob Sie meinen Inhalt jetzt sehen können. Das über die Content Library. Also ich sehe was. Moment, bei mir steht noch... Mein Sharing ist das Moment. Mein Sharing ist jetzt... Ja, okay. Jetzt sehe ich es gut. Jetzt. Okay. <lacht> Gut. Äh, dann hallo, mein Name ist Max Klemp. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule Köln und äh, möchte heute ein Projekt von uns vorstellen zum Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning für Studierende der Sportwissenschaften. Dazu zunächst zur Ausgangslage. Äh, wir beobachten in den letzten Jahren ein, eine sprunghafte Zunahme in computergestützten Analysen im Sportsektor. Wobei auch die Bedeutung dieser Analysen für den Leistungssport deutlich ansteigt. Diese Entwicklung ist zum einen begründet in technologischen Fortschritten zur automatisierten Datensammlung, zum anderen aber auch in dem enormen öffentlichen und finanziellen Interesse, das in diesem Markt besteht. Das also hat zum Beispiel eine Studie des Marktforschungsunternehmens Infoholic Research aus dem Jahr 2016 die geschätzte jährliche Wachstumsrate des Sportanalysemarkts mit 40 Prozent beziffert für die Vorhersagerperiode von 2016 bis 2022 mit einem geschätzten Marktvolumen von fast 4 Milliarden US-Dollar. Ähm, dieser Fortschritt wird vorangetrieben durch universitäre Forschungseinrichtungen einerseits, aber auch kommerzielle Anbieter andererseits. Das können Sportvereine, Sportverbände sein oder auch Dienstleister, die diese entsprechenden Analysen anbieten. In diesem Zuge erlebt auch das Berufsbild der Spielanalystin oder des Spielanalysten, das so in den letzten zehn Jahren sich im äh, Spitzensport sehr fest etabliert hat und auch für Absolventinnen und Absolventen ähm, der Sportwissenschaften, ähm, von denen viel verfolgt wird, erlebt auch dieses eine Veränderung von der herkömmlichen, eher qualitativen Videoanalyse hin zu einer sehr intensiven Auseinandersetzung mit Daten. Und diese großen Datenmengen bringen dementsprechend auch große Herausforderungen äh, im Umgang mit sich. Wir sehen hier im Hintergrund äh, eine Repräsentation eines Fußballspiels durch Positionsdaten. Das heißt, das sind die XY-Koordinaten aller Spieler und des Balls. Und wir können sehen, dass ein, ein solcher Datensatz für ein Spiel 135.000 Beobachtungspunkte in 58 Variablen enthält. Und das ist relativ offensichtlich, dass äh, diese Datenmengen besondere Vor äh, Herausforderungen und Anforderungen mit sich bringen. Diese Daten zu filtern, zu interpretieren und wieder zurück in die Praxis zu kommunizieren. Und aufgrund dieser Datenmengen und der Komplexität der Zusammenhänge finden eben vermehrt auch algorithmische Methoden aus dem maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz Einzug in die Sportpraxis. Und das ist eine Entwicklung, die wir auch in der Forschung beobachten können, in der sportwissenschaftlichen, wie hier eine Suche der Wissenschaftsdatenbank PubMed zeigt. Da können wir beobachten, die Suchbegriffe, Machine Learning und Sport. Ähm, die Treffer, die wir da bekommen, sind in den letzten fünf Jahren von unter 50 auf über 200 angestiegen. Also wir sehen hier einfach, dass nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Forschung ähm, durch diese Entwicklung Anforderungen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestellt werden, ähm, die einfach Kenntnisse im Umgang mit Methoden aus dem maschinellen Lernen und der künstlichen äh, Intelligenz betreffen. Dementsprechend sind sowohl Universitäten als auch kommerzielle Anbieter intensiv auf der Suche nach Bewerberinnen und Bewerbern, die an der Schnittstelle zwischen Sportwissenschaft und Sport, äh, Sportwissenschaft und Informatik agieren, also in der Sportinformatik, die einerseits Kenntnisse domänenspezifische Kenntnisse der Sportwissenschaft aufweisen, als auch Kompetenzen im Umgang mit Methoden eben aus dem Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz vorweisen können. Aktuell spielt allerdings die Vermittlung dieser Methoden in sportwissenschaftlichen Curricula praktisch keine Rolle. Die Deutsche Sportschule Köln, äh, die größte sportwissenschaftliche Ausbildungseinrichtung in Deutschland, macht aktuell kein Lehrangebot zu Methoden des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz. Dies ist aber im Sinne der Vorbereitung der Studierenden auf zu, zukünftige Aufgaben unerlässlich, Ausbildungskonzepte in diesen Bereichen zu entwickeln. Und daher möchten wir mit der Umsetzung eines durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts äh, genau das leisten. Im Rahmen dieses Projekts, ULKIS, Universitäres Lehrkonzept für künstliche Intelligenz in den Sportwissenschaften, soll eine Open Education Plattform äh, erstellt werden, wo Lehrinhalte für die Ausbildung von Sportwissenschaftlerinnen und äh, Sportwissenschaftlern im Bereich des maschinellen Lernens generiert werden und frei zugänglich verfügbar gemacht werden und auf die Art und Weise äh, ein Beitrag geleistet werden soll, für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Sportwirtschaft. Vielen Dank. Danke Ihnen. Sehr gutes Time, sehr gut den Zeitslot ausgefüllt bis zur letzten Sekunde. Und wir bleiben auch weiter im Fahrt und ich gebe direkt das Wort weiter an den Herr Kugel. Ich hoffe, es funktioniert bei Ihnen. Ja, alles gut. Wir haben keinen Stress. Ich bin optimistisch. Wunderbar. Müsste, müssen wir jetzt sehen, oder? Ja, alles gut sichtbar und Sie sind auch gut hörbar. Ja, super. Dann erstmal vielen Dank für die Moderation und die beiden kurzen Vorträge. Herzlich willkommen aus Hannover. Mein Name ist Johannes Kugel von der Professur für Digitale Bildung und Didaktik der Informatik. Und ich stelle jetzt ebenfalls ein Projekt aus der Förderlinie KI in der Hochschulbildung vor und äh, bin da einer der drei Koordinatoren. Ähm, ich habe jetzt die Folien auf Englisch, werde aber auf äh, Deutsch reden. Das Projekt basiert ähm, so auf der Beobachtung, dass an sehr, sehr vielen Fakultäten bei uns schon KI-Module bestehen ähm, oder auch in Kürze teilweise entwickelt werden sollen, ähm, was aber bisher nicht so wirklich systematisch irgendwie koordiniert ist. Und da war jetzt die Idee, dass man das äh, mal koordinieren äh, sollte und außerdem gleich noch für hybride Lernformen ähm, gestalten sollte. Und, ähm, da sind noch mehrere weitere Einrichtungen neben diesen äh, genannten Fakultäten hier beteiligt, ähm, zentrale Universitätseinrichtungen und Forschungseinrichtungen und zum Beispiel die Technische Informationsbibliothek. Okay, das ist wie gesagt ein Entwicklungs- und Forschungsprojekt, des ein Ziel ist die Entwicklung von Modulen zur künstlichen Intelligenz als Thema und die wollen wir ausrichten an den Bedarfen der Industrie und von kleinen und mittleren Unternehmen. Und dafür wird in dem ersten Projektschritt eine Projektpartnerin tatsächlich in diese Unternehmen gehen, Interviews führen und so erstmal die Bedarfe auch erheben, die in der Industrie momentan überhaupt vorliegen. Das fließt in die Entwicklung der Module mit ein. Natürlich fließen auch die schon vorhandenen Materialien, äh, die es natürlich schon vor Ort gibt, in den verschiedenen Fakultäten, fließen mit ein und ähm, Theorie zum Instruktionsdesign, zur äh, Fachdidaktik und so. Das ist natürlich eine ganz äh, wesentliche Grundlage und dafür ähm, werden wir teilweise dann auch Workshops organisieren für die beteiligten Kurserstellerinnen ähm, und die Entwicklung auch im weiteren Verlauf dann begleiten in mehreren Iterationen und das eben von der Seite der, der Didaktik. Hier. Dazu werden wir, nachdem dann die erste Iteration der Kurse einmal angeboten worden ist, das systematisch evaluieren, auch Interviews mit den Lernenden führen und diese Ergebnisse dann systematisch auswerten und das fließt dann wieder ein in die nächste Iteration. Wir planen momentan so im Rahmen der Projektlaufzeit mit drei Iterationen. Oder manchmal eventuell werden es auch nur zwei, jedenfalls äh, werden die Module dann immer weiterentwickelt, basierend darauf, was jetzt einfach zum Beispiel an ja, Schwierigkeiten gemeldet wurden, an was wir selber erhoben haben, wo vielleicht Motivation äh, mal eine, ein Problem sein könnte. Und so. Ein Vorteil dadurch, dass wir auch äh, tatsächlich aus der Praxis die Bedarfe erst noch erheben, ist nebenbei auch noch, dass auch die äh, in den regulären Studiengängen tatsächlich dann natürlich auch ein höherer Praxisbezug so auf der Welt dann hergestellt werden. Wir werden das Ganze ähm, möglichst kompetenzorientiert gestalten. und Da passt jetzt tatsächlich die ja, relativ klassische Definition hier von Beinert schon sehr gut darauf, dass es eben kognitive Fähigkeiten sind, die wir im Rahmen dieser Kurse entwickeln wollen. Zur Problemlösung. Es geht natürlich nicht nur darum, irgendetwas ja, ja, zu wissen, sondern es muss tatsächlich darum gehen, dass die Lernenden damit, danach Probleme mit Hilfe von äh, Methoden der künstlichen Intelligenz lösen können. Es soll aber auch um motivationale Aspekte gehen. Also wir wollen die, die Lernenden auch dafür begeistern. Und was ja äh, Frau Klaas gerade schon auch angesprochen hat, ähm, die ethischen Aspekte spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. KI hat da natürlich immer den Bedarf auch, dass man ähm, das sehr verantwortungsvoll einsetzt. Und das äh, werden wir jetzt zum Beispiel erstmal integrativ in den Modulen äh, einbauen. aber wenn ich jetzt schon in Aussicht sehe, dass Sie das eventuell auch als Open Educational Resources veröffentlichen, dann wäre da eventuell natürlich auch eine Zusammenarbeit dann schön Wir planen jetzt an diesen beteiligten Fakultäten insgesamt 16 Kurse. Hier sind jetzt mal die Kurse so grafisch aufgelistet. Da sind teilweise zwei Kurse drin, dadurch kommt es dann auf 16. und wir können mal das kurz durchgehen. Unten haben wir so Basiskurse zu Einführung in die künstliche Intelligenz, Grundlagen maschinenlernen, Data Science und statistische Grundlagen. Und darauf bauen dann jeweils spezifischere äh, KI-Methoden auf, die hier in der Mitte dargestellt sind. Und ganz oben haben wir dann Kurse, die tatsächlich, um, wo es um die Anwendung in bestimmten Disziplinen geht. Da geht es äh, ja um... Die Anwendung von KI in der Produktion, in der äh, Geodäsie, in, ja, für Lehramtsstudierende und im medizinischen Bereich. Und das ist eben ein Ziel, dass die Studierenden dann auf diese Anwendungsfelder hin vorbereitet. werden. So, jetzt haben Sie noch eine Minute. <lacht> ja, passt, danke. Ähm, wir werden das Ganze sehr modular gestalten, haben wir eben auch schon gesehen, wie man sowas mit Lernen in der anderen Session, äh, wo es kurz angesprochen, mit Lernzielgraphen gestalten kann, ähm, sodass man die Module auch flexibel miteinander kombinieren kann in verschiedenen Kursen. Das soll auch hybrid dann stattfinden können, natürlich, dass es auch in der Universität, in der Präsenzlehre funktioniert. Und wir möchten auch alles, was da im Rahmen dieses Projektes dann entwickelt wird, dass das ähm, als Open Educational Resources dann zur Verfügung gestellt wird, damit einfach da die Nachhaltigkeit noch ist. Es soll in verschiedene Masterstudiengänge integriert werden können und außerdem als Weiterbildung, als sogenannte Microdegrees degrees auch ähm, für ja, Interessierte aus der Industrie, wie man eine kurze tabellarische Übersicht, die gehen wir jetzt aber nicht im Detail durch, für äh, verschiedene Studiengänge, wie das auch jeweils angerechnet werden kann. Und ja, insgesamt äh, sind da doch äh, recht äh, viele äh, Projektantragstellende beteiligt und wir haben jetzt eine Projektlaufzeit von eben drei Jahren in dieser angesprochenen Förderlinie und ich bedanke mich soweit für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich, wenn wir da auch in den nächsten Jahren, weil wir ja teilweise etwas Ähnliches machen, wenn wir da auch uns austauschen können. Teilweise sind wir da auch schon in Kontakt mit anderen. Es wird wieder geklatscht, heftig. Sehr spannend, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin vom KI-Campus natürlich ganz viele interessante Schnittstellen auch und äh, sollten uns auch vielleicht mal unterhalten, ja. gerade wenn es um OER geht, das ist das ja toll, aber ähm, wir haben ja noch einen Talk und deswegen will ich das auf keinen Fall kapern, sondern Sebastian Lang das Wort geben. Vielen Dank, können Sie mich hören? Ja, wunderbar, sehr gut. Und? Ich möchte jetzt auch sagen, wenn Sie die Folien auch teilen wollen, dann müssten Sie vielleicht einen Link posten oder dergleichen. Das können wir ja sonst nicht bewerkstelligen. Ich habe gerade mehr... meinen Bildschirm geteilt. Das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen. Können Sie meinen Bildschirm sehen? Bildschirm, ja. Ich meine, die Folien teilen im Sinne von zur Verfügung stellen. Aber vielleicht ist das jetzt kompliziert. Das ähm, können wir gerne im Nachgang machen. Genau. Ähm, also ich habe kein Problem, die Folien zu teilen. Richtig, Ansonsten so würde ich da nehmen. jetzt erstmal durchgehen. Ja, machen Sie das. Genau. Das Wort ist Ihnen. Genau. Ähm, so, sehr geehrtes Auditorium. Ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Ihnen ein neues Studienangebot vorstellen, was wir in den nächsten vier Jahren entwickeln wollen. Und zwar einen Bachelorstudiengang namens AI Engineering. Aufhänger war bei uns, wie auch schon bei meinen drei VorrednerInnen, der Call vom BMDF zur Förderung von künstlicher Intelligenz in der Hochschulbildung. Und den wollten wir zum Anlass nehmen, um bei uns an der OVGU unser Studienangebot zu erweitern. Und das ging dann sogar so weit, dass wir das jetzt sogar äh, mit allen, mit mehreren großen Hochschulen in Sachsen-Anhalt zusammen durchführen. Ähm, wir haben an der OVGU bisher nur einen Data Science Studiengang und hatten uns jetzt im Voraus überlegt, wie wir uns eigentlich mit dem neuen Studienangebot abgrenzen wollen und haben dafür erstmal eine kleine Marktrecherche gemacht und alle Studiengänge rausgesucht, die einen KI-Bezug im weiteren und engeren Sinne haben. Und hier sieht man mal so alle Standorte mit KI-Studiengängen. Ja, an manchen Standorten haben wir auch mehrere Hochschulen mit KI-Studien angeboten. Viele davon sind Data Science. Das haben wir ja bereits selbst bei uns an der UVGU und auch bei unseren äh, Partnerhochschulen. So, dann gibt es noch äh, Studiengänge, die sich explizit dem Feld Machine Learning widmen, also einem Teilbereich von Data Science und auch ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Dann gibt es äh, Studiengänge, die sich explizit der Robotik widmen. Und schließlich gibt es noch fünf Studiengänge, die sich eigentlich explizit dem äh, Thema künstlicher Intelligenz im weiteren Sinne widmen. Also zumindest von der Bezeichnung der Studiengänge kann man davon ausgehen. Ich möchte jetzt äh, nicht behaupten, dass vielleicht diese Übersicht vollständig ist. Es kann sein, dass uns auch der eine oder andere Studiengang durch die Lappen gerutscht ist. Was wir aber festgestellt haben, man muss halt sagen, wir sind an der OVGU Magdeburg äh, ja, sehr ingenieurwissenschaftlich geprägt. Das hat eine historische, äh, ja, historische Wurzeln. Und uns ist aufgefallen, es gibt eigentlich noch keinen Studiengang, der wirklich die Felder Ingenieurwissenschaften und künstliche Intelligenz äh, vereint, was man zum Beispiel benötigt, um industrielle KI-Systeme zu bauen. Ja, dazu gehören unter anderem Robotik, aber auch soft systeme oder auch bestimmte industrielle Software-Anwendungen. Und hier wollten wir dann eigentlich ansetzen und ein neues Bachelor-Studienangebot namens AI Engineering kreieren. Wir hatten uns dann erstmal Gedanken gemacht, was so ein KI-Ingenieur oder AI-Engineer eigentlich können muss. Und äh, diese Folie ist jetzt sehr voll und soll auch sehr erschlagend wirken. Denn das eigentlich einzige, was ich mit der Folie aussagen will, es sind sehr viele Kompetenzen, wenn man diese beiden äh, Domänen in einen Studiengang vereint. Wir haben halt so mathematische Grundlagen, da in einem riesengroßen Stack an KI-Methoden, ja, maschinelles Lernen, evolutionäre Algorithmen und dann hier auch noch mal Vertiefung, die wir jetzt hier nur sehr aggregiert dargestellt haben. Aber darunter befindet sich auch noch mal ein Blumenstrauß für Methoden. Das braucht man alles, um quasi die Aufgaben, die bei so einem KI-Projektierungsprozess anfallen, bewerkstelligen zu können. Und wir haben uns überlegt, wie können wir diese Methoden eigentlich vermitteln und dachten, wir müssen ja eigentlich Hochschullehrer, unsere Hochschullehrer neu denken und hier viel innovativer werden. So Zum einen ähm, soll die Synthese von KI und Ingenieurwissenschaften jetzt nicht nur durch ja, ein Set von Modulen realisiert werden, sondern wir wollen einen neuen methodischen Rahmen und auch ein Vorgehensmodell entwickeln, wo beide Methodenwelten ineinander fließen. Und äh, auch aus Lehrsicht wollen wir modulübergreifende Studien und Lehrkonzepte ähm, realisieren. Zum Beispiel kann man sich das so vorstellen, äh, die Informatiker, die im Bereich KI fit sind, reden mit den Mathematikern und entwickeln gemeinsam dann eine Mathematikvorlesung, wo bereits schon äh, anwendungsbezogene Aufgaben durchgerechnet werden, dass man zum Beispiel Differentialrechnung nicht mehr an akademisch in Aufgabenstellungen lernt, sondern direkt schon den Anwendungsbezug sieht. Und das dann am besten auch gleich noch mit einer Programmiersprache mit Matlab oder Python in Jupyter Notebook. Dann verfolgen wir ein studierendenzentriertes Didaktikkonzept, das fußt vor allem auf Open Educational Resources, das bedeutet, es wird bei uns auch noch ganz klassische Theorievermittlung geben. Das wollen wir aber hauptsächlich auf Videovorlesungen auslagern, die dann auch außerhalb des Studiengangs für alle zur Verfügung gestellt werden. Es wird sich aber trotzdem um einen Präsenzstudiengang handeln. Die Studierenden, die dann vor Ort sind, arbeiten aber vor allem in Projekten und ergänzend kriegen sie halt die Videovorlesungen, um sich halt für das Projekt die äh, entsprechenden, äh, das entsprechende Domänenwissen anzueignen. Und schließlich wollen wir das Projekt auch nutzen, um die KI-Forschung und Lehre in die Breite zu tragen. Dadurch, dass wir halt mit vielen Hochschulen in Sachsen-Anhalt kooperieren, um diesen Studiengang gemeinsam durchzuführen und auch mit regionalen Unternehmen, die unter anderem die Problemstellung für die KI-Projekte liefern. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Hier sehen Sie das ganze Team, was bei der Entwicklung des Studiengangs beteiligt ist. Und für Fragen bin ich nun gerne offen. Wunderbar, nee, sehr gut. Wir haben jetzt zwar nur noch vier Minuten, aber ich habe auch nicht viele Fragen bisher im Chat gesehen. Stellen Sie die gerne noch. Vielen Dank, Herr Langen ebenso. Klingt auch sehr spannend aus meiner Sicht. Finde ich sehr toll mit dem Praxisbezug, auch wieder aus KI Campus Perspektive. Ähm, jetzt möchte ich trotzdem, ich habe gesehen, es wurde gefragt äh, direkt am Anfang an ähm, Frau Klaas, ob im Rahmen des Projekts entwickelte Lehrbausteine im Rahmen des Projektes entwickelte Lehrbaustände werden als OER zugänglich gemacht. Achso, genau, das ist ja schon die Antwort. <lacht> Entschuldigung, ich bin blöd. Nein, nein, das heißt, die Frage wurde schon beantwortet. Ist es verfügbar? Sie lesen es, können es selbst im Chat lesen. Ähm, ja, gibt es sonst weitere Fragen? Dann schreiben Sie das. Oder gibt es auch Fragen untereinander? Ja, hier ist noch eine Frage der Speaker. Sie können sich auch gegenseitig noch eine Frage stellen. So, und zwar hier diese Siri Dörner fragt, Gibt es vielleicht eine Gefahr der Abhängigkeit von Unternehmen? Er möchte darauf antworten. Ich glaube, das richtet sich auch an Herrn Lang jetzt durch. Genau, den dachte den ich mir auch. Ich hatte nur gerade Probleme, ähm, das Mikrofon zu finden. Ja, also ich denke, so eine Gefahr gibt es immer. Allerdings. Ähm, uns kam jetzt erstmal in den Sinn, vor allem regionale Unternehmen einzubinden, also mittelständische Unternehmen, kleine KMUs, für die oftmals KI noch ein Fremdwort ist und wo wir eigentlich auf die zugehen wollen, um diese Technologien in die Unternehmen zu tragen. Ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich denke, Gefahren entstehen vor allem, wenn man mit äh, ja, großen multinationalen Konzernen wie Google, Facebook zusammenarbeitet, wo halt auch schon eine gewisse Marktmacht und ein gewisses Interesse dahinter ist, die Leute mhm. auszubilden. Das ist aber aktuell eigentlich nicht das Ziel. Also wir zielen vor allem auf kleine, mittelständische und regionale Unternehmen an, ja, wenn wir hier auf, von Zusammenarbeit reden. Mhm. Dankeschön. Ja, wir hatten noch zwei Minuten. Wer traut sich, wer möchte noch wissen, wir haben noch 30 Teilnehmende. Vielleicht gibt es da doch noch eine Frage, jetzt ist die Chance. Also ansonsten wäre das hier eine extreme Punktlandung mit... 13.14 Uhr. Und dann würde ich auch sagen, nochmal ähm, herzlichen Dank an alle Vortragenden. Ich hoffe, es gibt viel Vernetzung. Ich hoffe, Sie, vielleicht finden Sie sich auch untereinander zusammen und haben, ein Fenster geöffnet eben für Anschlusskommunikation. Und auch allen Teilnehmenden herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß auf dem University Future Festival.